ich erinnere mich als wäre es gestern. Die Panik, die Hysterie und dann die Akzeptanz. Die Tatsache, dass die Erde zerstört werden würde und die schreckliche Erkenntnis, dass wir nichts tun konnten um es aufzuhalten. Der Neutronenstern kollidierte und Millionen Jahre unserer Geschichte wurden in einem einzigen Augenblick ausgelöscht. Deshalb haben sie das Rebirth Project entwickelt. Jeder auf der Erde, der ums Überleben kämpft und eine Lotterie unter den klügsten und fittesten, um zu sehen, wer tausende von Lichtjahren entfernt leben kann. Ich habe gewonnen und deshalb bin ich hier auf diesem Arkschiff. bin ein Pionier. Einer von Millionen. Unsere Aufgabe wird es sein, die Zivilisation in diesem neuen Sonnensystem wieder aufzubauen. Ich war den gesamten Trip übereingefroren. Und jetzt bin ich bereit, meine Reise zu beginnen. Unsere Reise.